Okay. wir haben ja Leute, das heißt, die keine Sensoren, die können Sensoren haben, ja? Das heißt, man sieht hier, wenn ich mit dem Becken drehe, sieht man das, man sieht, wenn ich mit dem Oberkörper drehe, dreht man das, ja? Und ähm, wir haben jetzt gerade, gerade geht über das Pitchen, über die Fenessschläger, über diese 15, 20 Meter Schläge hier. Und wenn man jetzt, jetzt ausschaut, wie ich jetzt aufschwinge, sieht man, mein Oberkörper dreht mehr wie mein Unterkörper. Und sehr wohl fängt alles zuerst mit dem Becken an, dann kommt der Oberkörper und dann die Arme. Aber es ist doch alles fast sehr gemeinsam, sieht man das? Schaut auf dem Schläger hier, ich mache auch hier mein, mein du das hier? Sehr hier, schaut sehr gemeinsam aus, okay? Man sieht dann trotzdem, dass die Drehrate, dass der Schläger fast ein bisschen schneller arbeitet, als die Stecken. Siehst du das? Ja. So, das ist eigentlich fast die Sequenz beim kurzen Spiel. Und wenn man sieht, ist es eigentlich, dass man sagen kann, die zwei, Oberkörper und Hände, arbeiten noch eher synchron zusammen, oder? Wie der Becken. Das Becken ja. schaut sich ja wieder, wie der Oberkörper den Becken und überholt, siehst du das? Da das Becken ist eigentlich das Langsamste von, die, von den ganzen Burschen. Wer ist der Schnellste? Die, die Hände und der Schlägerkopf. Okay? Und das ist eigentlich fast gemeinsam, aber der Schlägerkopf ist eine Spur schneller. Halte ich jetzt hier einen Winkel? Nein, halte ich nicht. Weil wenn ich das tun würde, dann würde ich hier zu viel Schaftneigung nach vorne bekommen und ich kriege dann zu flach einen zu flachen Ballflug. Okay? Das wollen wir beim Pitchen nicht, und bei den feinen Schlägen nicht. Wir wollen versuchen, dass wir vielleicht die Schaft schon leicht nach vorne geneigt haben, aber wieder in diese Ausstellung zurückkommen. Dazu muss ich wahrscheinlich das Gefühl haben, dass ich hier sehr wohl ein bisschen was tue, dass der Schnörkopf quasi die Hände, die, die Hände, den Körper ein bisschen überholen. Sobald sie in diese Situation geratet, ist das nicht gut fürs Kurze, okay? Und äh, wie gesagt, das kann man für die super Übung, kann man sich selber da so durchschieben, in so einem Tourstein stecken und kann man sich mal selber zuschauen, wie man das eigentlich macht. Und eigentlich ist das Becken nicht aggressiv, okay? Wieder klar, man muss mit dem Becken viel tun. Leider, nichts, gell? Also hier, boom.